zum Beispiel einer Aktiengesellschaft darstellen. Aktien lassen sich dabei nach verschiedenen Kriterien unterteilen. Nach der Art der Zerlegung des Grundkapitals, also nach der Stückelung des Grundkapitals in Aktien, lassen sich Aktien in Nennwertaktien, Stückaktien und Globalaktien unterscheiden. Nennwertaktien lauten auf einen festen Geldbetrag. Der Mindestnennwert in Deutschland beträgt laut § 8 Aktiengesetz 1 Euro. Höhere Nennwerte müssen jeweils auf volle Eurobeträge lauten, zum Beispiel 5 Euro. Stückaktien gibt es in zwei unterschiedlichen Varianten, echte und unechte Stückaktien sogenannte Quotenaktien. Sie geben einen bestimmten Anteil am Grundkapital der Aktiengesellschaft an, zum Beispiel ein Stück von einer Million Stück. Globalaktien sind Sammelurkunden, die eine große Zahl von Einzelaktien zusammenfassen. Nach der Art der Übertragung der Rechte, d.h. Das heißt dem Verkauf der Aktien, lassen sich Aktien in Inhaberaktien, Namensaktien sowie vinkulierte Namensaktien unterteilen. Bei Inhaberaktien erfolgt die Übertragung der Rechte durch Einigung und Übergabe gemäß § 929 BGB. Bei Namensaktien erfolgt die Übertragung der Rechte durch Indosierung. Gemäß § 68 Aktiengesetz ist die Weitergabe dem Vorstand anzuzeigen. Erst nach Eintragung in das Aktienbuch können die Aktionärsrechte ausgeübt werden. Bei vinkulierten Namensaktien ist die Übertragung an die Zustimmung des Vorstands gemäß § 68 Absatz 2 Aktiengesetz gebunden. Eine Übertragung dieser Aktien, also ein Verkauf, muss durch die Gesellschaft erst genehmigt werden. Nach dem Umfang der verbrieften Rechte lassen sich Aktien in Stammaktien und Vorzugsaktien einteilen. Stammaktien verbriefen den Inhabern sämtliche Rechte gemäß Aktiengesetz, das heißt das Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung, das Recht auf Auskunftserteilung durch den Vorstand, ein Stimmrecht, das Recht auf Anfechtung der Hauptversammlungsbeschlüsse, das Recht auf Dividendenanteil, ein Bezugsrecht, sowie das Recht auf Anteil am Liquidationserlös bei Auflösung des Unternehmens. Vorzugsaktien gewähren Inhabern im Vergleich zu Stammaktionären Vorzüge, die in einer gesonderten Form der Stimmrechtsausgestaltung, im Dividendenanspruch oder in einer Bevorzugung bei der Verteilung des Liquidationserlöses liegen können. Oft sind allerdings mit der Gewährung von Vorzügen gleichzeitig gewisse Einschränkungen anderer Rechte verbunden Stichwort Stimmrechtslose Vorzugsaktien. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen anhand von drei Kriterien unterschiedliche Aktienarten vorgestellt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Trad finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.